Hey Leute, ich wollte euch ein paar Figuren meiner Funko-Pop-Sammlung zeigen. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Aufbau. Wahrscheinlich ändere ich noch das ein oder andere. Aber mein Liebling steht natürlich ganz oben. Wortwörtlich überall. Ja, nie. Ähm, das darf doch nicht wahr sein. Wo ist der schon wieder hin? Ah. Wo bist die In einer lause Wenn man einmal ein Video macht. Furchtbar. Okay, ich weiß nicht, wo er gerade ist. Das war einmal... Das war es erstmal einmal von mir. Und bis zum nächsten Mal.